Guten Tag. Sie. Wer bist du? Guten Tag. Heiße Petra. Um, das habe ich geerbt von meinem mhm. Papa. Du magst es nicht besonders. Ja. Ne? Dann sind wir schon zwei. Perfekt. Sie sind besonders. Okay. Heiße Petra. Wer bist du? Heiße Petra. Danke, Detlef. Und somit bin ich aus der Nummer raus. Tschüss. Ja. Five, six, seven, eight. Vielleicht gibt es einen Fan von Petra, der äh, mein Papa ist. Es wird immer spannender. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ein spannendes Blatt haben sie mitgebracht. Oh. Das ist die Frau. Nee, das siehst du von hinten besser. Das ist der Mann. Ja, schon Len. Spannend. Heißt also Petra? Also spannendes Blatt nicht. Ich bin völlig traurig. Und tschüss.